Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, was ich vergangene Tage mit meiner neuen Drohne der DJI Mini 2 gedreht habe. Hier packe ich gerade die DJI Mini 2 aus bzw. klappe die Flugrotoren aus. Ihr seht, das Teil ist recht schön klein und handlich. Ja, hier bin ich gerade dabei, die Steuerknüppelchen an die Fernbedienung dran zu schrauben. Man kann die extra abmachen. Und es gibt da in der Fernbedienungshalterung extra zwei Aussparungen, wo man die reinstecken kann. Und die sitzen da auch dann relativ gut und fest. Ja, ich habe mir dieses Teil gekauft, um euch demnächst auch ein paar schöne Fahrradvideosequenzen zeigen zu können dann möglichst aus der Luft ja hier muss man dann noch die Drohne einschalten und aktivieren und das Handy oben an der Fernbedienung ja hier mein Flugführerschein für Drohnen den ich gemacht habe, obwohl man den für die DG Mini 2 eigentlich nicht braucht. Ja, ich habe euch rechts äh, in der Ecke parallel zu dem Video, was ich mit der 360 Grad Kamera auf dem Stativ gedreht habe, oben rechts in der Ecke die Ansicht des Videos aus Sichtweise oder Blickwinkel der Drohne. Ja, es war so um die drei Grad kalt. Ähm, ja, ich hatte auch schon ein bisschen klamme Finger. Ihr habt bestimmt im Video gesehen, es liegen hier noch vereinzelt ein paar Schneeklatschen auf der Wiese, die natürlich dabei sind zu schmelzen. Ja, das ist eigentlich auch nur ein ganz kurzes Infovideo über meine neueste Errungenschaft, die wie gesagt, auf kommenden Touren hier und da mal zum Einsatz kommen soll. Äh, wie gesagt, für diese DJI mini 2, die wiegt knapp unter 250 Gramm, benötigt man keinen Flugführerschein, Drohnenführerschein, nach dem neuesten eu richtliniengesetzen ab 01.01.2021. Okay, ich habe ihn trotzdem gemacht, denn wenn ich da noch ein paar Propellerschützer dran mache dann kommt man da schnell über dem Gewicht und dann muss man alles was über 250 Gramm take Gewicht ist einen Führerschein haben. ja ich hoffe euch hat das kleine Infovideo gefallen wie immer bleibt mir treu und bis zum nächsten mal